Ist der Emil eigentlich religiös? Du, der Emil ist Anhänger einer längst vergessenen Religion. Aha, und welcher? Kann sein, dass du sogar schon mal was davon gehört hast. Sie heißt Vernunftismus. Sag mal, Hofer, was hast denn du vor? Ich schaufel mal Gel ins Haar. Ja und warum? Ja, wegen der Auferstehung. Das verstehe ich nicht. Was hat das mit der Auferstehung zu tun? Ja ganz einfach. Wenn ich mir heute Wettgeil ins hohe schmier, dann stellen wir die hohe erst wieder am Ostersonntag zu Berge. Selig sind die, die mir spenden, denn sie werden in die Gesetzgebung eingehen. Oh Herr, mit welchem Betrag ist man denn da dabei? Sechsstellig, im monatlichen Raten unter 50.000. Aber was soll denn das bringen? Naja, Bevor man wieder auferstehen kann, muss man zuerst einmal sie niederlegen, ist ja logisch, oder? Ja, aber warum gerade bis Sonntag? Ja, naja, so drei Tage sollten schon sein, sonst klingt mir ja nicht richtig. Außerdem, wenn du drei Tage lang Gel in die Haare hast und nicht nachgelst, dann stehen sie erst so richtig. Selig sind die, die mir nach den Mund schreiben, denn sie werden in Sarate erhalten. Was genau muss ich denn schreiben? Na alles, was ich sage. Meine Worte sind heilig. Heilig ist das Gesetz. Und das Gesetz ist nicht zu hinterfragen. Außer von mir. Herr Ufer, ich glaube, du hast doch was ziemlich missverstanden. Verstehst du? Ostern ist ja eher ein katholisches Fest. Das hat gar nichts mit Messias zu tun. Doch, schon, aber mit den echten? Ah, Gott sei Dank. Ich habe jetzt da extra 40 Tage da gefastet, damit ich wieder in meinen Slimfit-Anzug reinpasse. Nein, Hofer, ich meine den anderen, den, den echten eben, den, den, den Hippie mit den langen Haaren. Ja, ey, und wofür glaubst du, braucht man so viel Geld? Selig sind die Leistungsträger, denn sie werden unter meinem Schutz wandeln und in Steuerfreie eingehen. O oh Herr, sprich nur ein Wort und ich werde Leistung erbringen. Verkünde mein Wort im ganzen Land und dir wird eine Pressekonferenz zuteil. Jesus, Hofer, Jesus! Hast du von dem schon mal was gehört? Ja, ist es nicht das Testimonial von dem old Herrn aus Rom gewesen? Warum gewesen? Ja, gibt's denn? noch? Jetzt, wo der Gesalbte unter uns wandelt und die Welt mit Wundern zum Erstaunen bringt? Nein, nein, nein, aber warten wir mal auf den Sommer. Er hat nicht gesagt, welchen. Toi, toi, toi.